Im Prinzip kann ich ihn Zahn ziehen, <lacht> den scannt man, druckt man in Titan aus und wieder rein. Man könnte jetzt im Grunde alles, alles alle Kunstwerke, alle Neuschöpfungen digital machen und dann ins Internet stellen, also so wie bei Amazon, wie einer großen Company. Und da kaufe ich mir dann den Druckpfeil, also ich, irgendeine Statue und die lasse ich mir dann irgendwie ausdrucken. Also die, die, es fängt schon an, dieses Business, ein bisschen mit Kunst. Man kann sich auch schon illegal so ein bisschen Lego runterladen. Also Legos ausdrucken, genau die, die ich brauche. Das geht, also mit wenig Aufwand, weil das kein komplizierter Stoff ist. Ich habe länger schon vorgeschlagen, man braucht so eine Art Amazon, wo die Druckfiles alle da sind. Dann zahlt man irgendwie 1000 Euro oder 3, 30 Cent fürs Ausdrucken. Und dann muss man natürlich so einen ganzen Maschinenpark von 3D-Druckern haben. Also so wie bei Fitzenmeier, Die Fitnessgeräte stehen dann hat 100 Drucker rum und dann genau die Farbe oder was man braucht und, der und der. dann bezahlt man das Drucken und den Druckpfeil, also die Urheberrechte im Internet und dann braucht man halt irgendwie so, ein, so eine ganze Maschinerie, die das aufbaut. Und das entsteht gerade.